yo es gibt ein neues ziemlich cooles free item und zwar der boy review hat der boy review hat sieht ziemlich cool aus ihr könnt ihr dann einmal sehen und den könnt ihr einfach bekommen an dem ihr an dem boy review konzert im Solarpunk simulator teilnehmt. dafür geht ihr in den solar punk simulator rein das konzert das spielt noch bis sonntag bis dann habt ihr zeit müsst dann halt einfach warten bis zu fünf minuten dauert das glaube ich bis das nächste konzert startet und wenn das konzert dann startet stellt euch in den kreis bestätigt dass ihr am konzert teilnehmen wollt und dann geht's rein in die rakete wenn das konzert startet müsst ihr diese ganze goldenen Ukulelen hier finden. Am Anfang ist das super einfach, lauft einfach im Kreis, sammelt alle Trophäen ein, bevor ihr von der einen Insel zur nächsten geht. Die sind nicht wirklich versteckt, es sind halt insgesamt 100 Ukulelen. Rechts habt ihr so eine Leiste, die muss halt voll werden. Und wenn die Leiste voll ist, dann kriegt ihr auch ein Free Item. Beim zweiten Song müsst ihr einfach nach links oder nach rechts drücken, um die Ukulelen einzusammeln. Ich habe da sogar drei übersehen. Wenn ihr welche überseht, ist es gar nicht schlimm, weil ihr könnt später ja nochmal an dem Konzert teilnehmen und dann die anderen Ukulelen mit einsammeln. Beim letzten Ding gibt es so einen Ring, da müsst ihr warten, bis Boy Refuge an seine Geräte geht. Dann spawnen solche Coins, die sammelt ihr ein und wenn die Leiste oben voll ist, dann spawnen die Ukulelen. die könnt ihr dann einsammeln und das wär's dann auch. Nachdem ihr mit dem ersten Konzert fertig seid, werdet ihr wahrscheinlich nochmal auf ein zweites Konzert warten müssen. So es zumindest bei mir. Da bin ich halt ins zweite Konzert reingegangen und habe die letzten drei Trophäen eingesammelt, die ich noch brauchte. Und wie ihr seht, habe ich da unten das Free Item bekommen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich Free Item Videos lieber in diesem Videoformat oder doch wieder als Shorts machen soll. Die Shorts sind sehr viel kürzer, aber ich kann weniger erklären. Und ich habe das Gefühl, dass die Shorts euch nicht rechtzeitig erreichen, weil die kommen halt über den Shorts Feed meistens dann, wenn es zu spät also Schrei! schreibt in die Kommentare. Bis dann und ciao!